Teamprozesse im Zeitverlauf, Konflikte und Schlüsselsituationen, Punctuated Equilibrium Model und Dual Nature of Conflict. Jeder von uns hat schon einmal in der Gruppenarbeit erlebt, wie sich sein Team über die Zeit entwickelt und gemerkt, wie konfliktreich Gruppenarbeit sein kann. Wir werden diese beiden Aspekte, Team- und Konfliktentwicklung, miteinander verbinden, indem wir die Theorie der Dual Nature of Conflict von Karen Jane in das Punctuated Equilibrium Model von Connie Gersick einbetten. Nach dem Modell von Gersick stehen Phasen, in denen Teams sehr produktiv sind und viele neue Ideen entwickeln mit Phasen, in denen bisherige Pläne umgesetzt werden, im Gleichgewicht. In der Entwicklung von Teams gibt es drei Schlüsselsituationen. Das erste Treffen legt die Regeln für die Arbeitsweise und den Umgang der Teammitglieder untereinander fest. Diese Regeln des Teams werden die erste Phase über nicht verändert. Gleichzeitig erzielt das Team wenig Fortschritt, weil es in diesem frühen Stadium noch nicht in der Lage ist, aus den vielen Ideen, die es generiert, einen Nutzen zu erkennen. Zur Halbzeit eines Teams kommt es zu einem regelrechten Umbruch. Aufgrund der Wahrnehmung des Zeitdrucks werden in dieser Übergangsphase die ursprünglichen Pläne reflektiert und angepasst oder völlig über den Haufen geworfen. In dieser Phase machen Teams viele Fortschritte. Die zweite Phase des Teamverlaufs ist wiederum dadurch gekennzeichnet, dass die Ideen aus der Übergangsphase umgesetzt werden. In der Abschlussphase des Teams werden letzte Anstrengungen zur Vollendung und Präsentation der Arbeit nach außen vorgenommen. So eine Teamentwicklung findet aber nicht ohne Konflikte statt. Jen unterscheidet drei Arten von Konflikten in Teams. Aufgabenkonflikte, Prozesskonflikte und Beziehungskonflikte. Ein Aufgabenkonflikt beschreibt die Wahrnehmung unterschiedlicher Ansichten und Meinungen über die Gruppenaufgabe. Prozesskonflikt beschreibt unterschiedliche Auffassungen darüber, wie ein Aufgabenziel erreicht werden soll. Insbesondere besteht Uneinigkeit darüber, wie Pflichten und Ressourcen im Team verteilt werden sollen. Beziehungskonflikte sind durch interpersonelle Differenzen sowie durch Gefühle von Spannungen und Reibungen Innerhalb des Teams gekennzeichnet. Manche Konflikte sind in bestimmten Phasen der Teamentwicklung förderlich, andere hinderlich. Wie genau das aussieht, zeigen wir euch jetzt an einem Beispiel. Die Erde wird von Aliens vom Planeten Gelgamec angegriffen. Auf ihr Raumschiff entführen sie Professor Chaos, der eine Superwaffe bauen soll. Er benötigt dafür fünf Tage. Die Avengers Wanda, Black Widow und Thor sind von der Erdregierung damit beauftragt, die Welt zu retten. Die Avengers treffen sich im Café Zentral, um die Aufgabe zu besprechen. Es sind noch fünf Tage bis zur drohenden Vernichtung der Erde. Avengers, wir müssen die Welt vor den Gelgamec retten. Hat irgendjemand Ideen? Ich schlage vor, einen Gegenangriff auf Ihrem Planeten auszuführen. Warum verhandeln wir nicht einfach mit den Gelgamek? Das bringt gar nichts. Was ist, wenn wir das Raumschiff infiltrieren? Wanda, du könntest das Schutzschild des Raumschiffes aufheben. Thor, du schaffst eine große Ablenkung. Und ich gehe in der Zeit rein und zerstöre ihre Superwaffe. Ich finde die Rollenverteilung nicht so gut. Ich glaube, ich würde lieber den Rückhalt von hier unten bilden. Und ich soll nur eine Ablenkung sein? Das ist eines Donnergottes nicht würdig. Das erste Treffen einer Arbeitsgruppe legt die Arbeitsweise und Umgangsnorm für die erste Phase des Teams fest. Bei High-Performing Teams sind deshalb Aufgaben und Prozesskonflikt zu diesem Zeitpunkt gering. Wie wir gesehen haben, gibt es im Team Unklarheiten und Streitigkeiten, worin die Aufgabe besteht und wie das Team zur Aufgabenbewältigung vorgehen könnte. Besser wäre es, wenn die Aufgabenstellung direkt am Anfang geklärt wird und die Ressourcen bzw. Aufgaben den Kompetenzen und Wünschen der Mitglieder entsprechend verteilt werden. Zweites Treffen. Es sind noch drei Tage bis zur drohenden Vernichtung der Erde. Leute, schaut mal her, ich habe einen Brief mit zusätzlichen Anweisungen gefunden. Ich lese ihn mal vor. Liebe Avengers, die Gelgamec haben Professor Kaus entführt und zwingen ihn, die Vernichtungswaffe zu konstruieren. Bitte rettet Professor Chaos. Weiterhin muss das Raumschiff im Meer versunken werden. Iron Man ist der geeignete Avenger hierfür. Holt euch seine Unterstützung. Ich verlasse mich auf euch. Eure Angie. Mist, das ändert ja alles. Jetzt müssen wir unsere Aufgabe und die Umsetzung komplett überdenken. Iron Man, ich glaube es ist keine gute Idee, den Plan nochmal komplett neu zu machen. Wir haben ja auch nur noch zwei Tage Zeit. Wisst ihr was? Lassen wir das. Was wissen die schon? Zur Not mache ich das gesamte Raumschiff im Erdboden gleich. Zur Halbzeit bzw. in der Übergangsphase reflektieren High-Performing-Teams ihre bisherige Arbeit und legen fest, wie es weitergeht. Ein hoher Aufgabenkonflikt resultiert in einer neuen, tieferen Anschauung, wie die Aufgabe zu verstehen ist und wie mit externen Ressourcen umgegangen werden soll. Die Wahrnehmung des Zeitdrucks ist essentiell zur Einleitung der Übergangsphase. Unsere Helden betonen zwar den Zeitdruck, integrieren aber nicht die neuen Anweisungen aus dem Brief und verpassen so die Chance der Übergangsphase. Besser wäre es gewesen, wenn die Helden den Plan nochmal überdacht und anhand der neuen Informationen bzw. der externen Ressource dem Einsatz von Iron Man, angepasst hätten. Dadurch würden sie die Aufgabenstellung angemessen weiterverfolgen. Drittes und letztes Treffen. Maximal sind noch zwei Stunden, um die Menschheit zu retten. Leute, wir können den Brief nicht einfach ignorieren. Genau, was haltet ihr davon, wenn wir den gelge die rohstoffe für den Bau der Superwaffen stehlen? Jetzt ist es viel zu spät, darüber nachzudenken. Wir hätten den Plan einfach anpassen sollen, als wir den Brief entdeckten. Nur weil Iron Man dich sitzen gelassen hat, wolltest du nicht mit ihm zusammenarbeiten, Wanda. Das stimmt doch gar nicht. Du bist nur eifersüchtig. Ach. Deswegen mag ich es nicht, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ihr könnt euch nicht auf das Wesentliche, wie zum Beispiel mich, konzentrieren. In der Abschlussphase unternimmt das Team letzte Anstrengungen, um die äußeren Erwartungen zu erfüllen. Aus diesem Grund ist in High-Performing-Teams der Prozesskonflikt relativ hoch. Weiterhin werden die positiven, aber auch die negativen Konsequenzen vorheriger Entscheidungen deutlich. Daraus können Beziehungskonflikte, wie zum Beispiel Schuldzuweisungen, entstehen, welche aber so gering wie möglich sein sollten. Bei unseren Helden ist deutlich zu sehen, dass die negativen Konsequenzen der Entscheidung, den Brief zu ignorieren, sie einholen und sie mit Schuldzuweisungen beginnen. Außerdem wird im letzten Moment ein neuer Vorschlag eingebracht. Besser wäre es, wenn nach der Übergangsphase keine fundamentalen neuen Vorschläge zur Aufgabe eingebracht, sondern die vorhandenen Lösungsansätze für die Ausführung und Präsentation nach außen verfeinert werden. Schuldzuweisungen sind ebenfalls zu vermeiden. Da haben wir uns wohl ganz schön mit der Zeitplanung vertan. Ja?